Thank oh. Ich bin Carsten Schmel, 25 Jahre alt, arbeite als Redaktionsvolontär im Hessischen Rundfunk. Ich liebe soziale Netzwerke, liebe lustige Seiten im Internet und mit Duygu Gesen zusammen poste ich unter das Meme-Journal. Ein Meme ist im Prinzip ein Internetphänomen, das irgendwie jeder kennt und wo man die Regeln dazu irgendwie kennt. Das heißt, das Harlem Shake Video ist ein Meme, Grumpy Cat ist ein Meme und wir nehmen eben die 100 bekanntesten Memes und schreiben da Nachrichten rein. Immer nur so ein bis zwei Sätze so auf den Kern heruntergebrochen und das posten wir dann mit einem Hintergrundartikel auf Twitter. Dulgo und ich, äh, wir sehen uns gar nicht, denn sie wohnt in Bremen und ich wohne in Frankfurt. Wir machen das so über eine 24 Stunden Facebook Messenger Dauerleitung. Bevor wir einen Post abschicken, machen wir so für eine kleine Abnahme und schicken uns die Memes vorher immer hin und her und schauen dann mal drüber, ob alles drin ist. Und wir gucken immer A, ist denn, Nachricht, ist denn die Nachricht drin, sind wir B, witzig und ist C, Inhalt, den wir selber gerne teilen würden. Und wenn das alles stimmt, dann ist es was für das Meme-Journal. Wir sind auf Twitter, weil Twitter ist live, Twitter ist schnell und es wird unfassbar viel geteilt. Einmal haben wir uns gedacht, wir müssen mal was zum Thema Maut machen. Denn wir lesen uns immer durchs Internet und lesen ganz, ganz viele Artikel und dann haben wir irgendwie sofort eine Emotion dazu, ob das jetzt irgendwie wow ist oder hä, was ist da los? Beim Thema Maut dachten wir uns, Herr Dobrindt, was haben Sie denn eigentlich da jetzt schon wieder vor? Und da dachten wir, da müssen wir mal ein Meme zu machen. Und dann haben wir uns für das Inception-Meme entschieden, weil am Ende der Typ so ein bisschen entlarvt wird. Und dann haben wir da eben die Nachricht rund um die Maut reingeschrieben und dachten wir, das legen wir jetzt Dobrindt so einfach mal so in den Mund, denn das hat er ja so gesagt. Und auf der Bildebene funktioniert es einfach super, dieser Blick. Mein Lieblingsmeme ist das Bad Punk Dog Meme. Ich liebe diesen Hund, weil ich finde, er ist auf so vielen Ebenen witzig und sein Blick ist einfach großartig. Es ist ein super Meme, um lustig zu sein und wenn man es da noch schafft, irgendwie Nachrichten reinzubringen, dann ist das irgendwie so eine Herausforderung und ich hoffe, wir kriegen das hin. Für die Zukunft des Meme-Journals haben wir uns irgendwie keine Follower-Zahl oder irgendwie gesetzt, die wir irgendwie erreichen wollen. Wir machen es einfach, solange es uns Spaß macht und solange es Interaktion mit uns gibt, interessiert es ja auch jemanden. Wir sind aber beide auch so zwei Leute, die, wenn der eine Spielplatz langweilig geworden ist, werden wir uns bestimmt den nächsten Spielplatz suchen. Und ich glaube einfach nicht, dass das Meme-Journal das letzte Projekt von uns beiden ist.